Hallo meine Pokefreunde und willkommen zu diesem Video. Wir haben schon bald Weihnachten und heute, wie ihr gerade sehen könnt, steht in meinem Adventskalender dann vorgestrichen, dass wir heute unser Q&A haben. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch, denn wir haben nur so circa 10 Fragen bekommen. Ich meine, das ist nicht schlimm oder so, aber... Ja, dafür ist das Video halt, halt ein bisschen kurzer, ne? Und ich hoffe mal, dass wir nächstes Mal halt ein bisschen mehr Fragen haben, dann ist das Video auch etwas länger. Gut, dann würde ich sagen, ohne weiteres Gerede, Gelaber, Fangen wir mal an mit der ersten Frage. Hashtag, fragt das Pokémon. Kannst du bitte sterben gehen, Senpai? <lacht> Spaß. Freust du dich auf Weihnachten und wenn ja auch was? Ich freue mich auf Weihnachten. Denn ich bekomme die Nintendo Switch. Ich bin gerade so, voll voller professioneller YouTuber. Okay. Ich bekomme nämlich die Nintendo Switch. Ja, und, ähm, werde ich wahrscheinlich noch, ähm, ein Video zu machen. Also, seid gespannt. Hashtag fragt das Pokémon. Möchtest du mir einen Döner kaufen? Du darfst auch bezahlen. Naja, weißt du, ich habe jetzt momentan nicht mehr so, nicht so viel Geld, so, ne? Äh, ja, ähm, ich brauche das Geld noch für um ein paar Jokes zu kaufen, so, weil das war grad ein schlechter Joke und... Vielleicht ein nächstes Mal, aber, ja... Allgemein, äh, würde ich noch sagen, ich persönlich mag jetzt Döner nicht so gerne. Also, wenn ich einen bekomme, naja, vielleicht sage ich nein, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich, wie, wo ich hinaus will. Hashtag fragt das Pokémon, ist das Papier vegan? Naja, also, wenn du fragst, ob du es essen willst, ähm, ich will es normales Papier jetzt nicht unbedingt essen, also du hast jetzt gar nichts mehr zu Hause an. Viel Spaß, aber es gibt dieses Fest, kennst aber dieses Esspapier, das soll echt gut schmecken und, ähm, ist Bestimmt auch sehr vegan, gibt es bestimmt was Veganes von. Also, ja, ho hoffe ich konnte helfen. Hashtag fragt das Pokémon: Wie findest du die Gamecube? Die Gamecube, wie ich die Gamecube finde. Es ist die beste Konsole. Hashtag fragt das Pokémon: Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Natürlich. Hashtag fragt das Pokémon: Hast du ein Leben? Nein. Hashtag fragt das Pokémon. Was ist ein Ziel auf YouTube? Mein persönliches Ziel auf YouTube sind so circa die 1K, also 1000 Abonnenten. Wir haben jetzt momentan die 200 geknackt. Dankeschön dafür, Leute. Äh, vielleicht kommt noch ein Special. Mal, mal gucken, mal gucken, ob ich doch Bock hab. Auf jeden Fall, ähm... Ja, ich habe so circa vor, 1000 Abos zu erreichen und... Naja, das heißt nicht, dass wenn ich die habe dass das jetzt auch YouTube aufhöre, ganz im Gegenteil, ich mache natürlich noch weiter. Wahrscheinlich habe ich dann ein anderes Ziel, zum Beispiel 2K oder 10.000 oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das momentan mein Ziel, ca. 1.000 oder 500, aber ich leg mich jetzt immer auf 1.000 und ja. Hashtag fragt das Pokémon. Zitat von Mike Beezer. 12.12.2017. 19.42. Gut, und jetzt schreibt Hashtag fragt das Pokémon. Warum bist du so gay? Ach, Tara tippt auf der Tastatur. Oh nein, er macht es wirklich! Äh, ähm, maul Hashtag fragt das Pokémon, warum bist du so cool? Ähm, weiß bin. Und letzte Frage. Hashtag fragt das Pokémon, Digimon ist besser? Äh, erstens, das war jetzt keine richtige Frage, aber. Ja gut, hab ich gesehen. Und zweitens. Nein. Laba lab lab lab kein Scheiß, Junge. Jeder weiß, dass Pokémon besser ist. Ist, ist doch so, ne? Gut, und damit werden wir dann am Ende angelangt. Ich weiß, das Video ist sehr kurz. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht kriegen wir ein ja nächstes QA. Das kommt auf jeden Fall irgendwann nächstes Jahr. Ich hoffe, wir kriegen da mehr Fragen bei. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, und tschau! Herr Neumann hat geschrieben, ihm sei es so kompliziert. Herr Neumann, das hier ist ein dsl Altes Hut raus und neues Hut rein und dann den Startgut eingeben, ja, das kann doch jedes Schwein. Ho, ho, ho.